YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video, in dem ich dieses Mal wieder, wieder genau wie beim letzten Mal, das Thema Knöterich und vereine. Ihr hattet so tolle Fragen zum Knöterich und es ist für mich eine Anregung, mir immer wieder was Neues auszudenken. Aber was ich heute damit genau mache, das erfahrt ihr jetzt gleich in dem Video. Ja, aber erstmal lege ich den Knöterich zur Seite, weil der kommt später. Der hilft mir nämlich, die Vase ganz passend zu machen. Und das erfahrt ihr natürlich ähm, ja, im, gerade hinten im Video. Deswegen lohnt es sich immer, das bis zum Schluss zu gucken. Und ich muss euch nochmal zeigen, das war das letzte Video, da habe ich ein Knöterichgesteck gemacht, schön parallel gesteckt. Parallel ist so, ja, schon immer schön, schon zu so zeigen, mit den Händen genauso. Mit gebleichten Knöterich, ja, der ist weiß gebleicht, also wie gekalkt. Und das ist äh, und dieses schöne Gesteck mit drei Pfingstrosen nur und wird schon Wahnsinn. Das ist eine Wahnsinnskulisse. Den Link zu diesem Video, den mache ich oben rein. Äh, da, oder schaut einfach jetzt das ganze Video und im Abspann, da kommt nochmal so in so ein Bildchen, das andere Video, da könnt ihr einfach da drauf klicken im Abspann und dann kommt ihr automatisch zu diesem Pfingstrosengesteck-Video. Also auf jeden Fall sehenswert. Viel und es macht so viel Wirkung mit wenig Mitteln und das ist irgendwie das Tolle daran. Ja und ich habe mal wieder Post bekommen. Ich liebe Post. Ähm, natürlich nur, wenn sie schön ist, aber das ist die schönste Post, ist Blumenpost. Und das ist jetzt Blumenpost von Don Peoni. es ist echt wieder der Hammer. Ich habe wieder Pfingstrosen bekommen. Pfingstrosen per Post. Man, meint ja, man denkt ja eigentlich so zuerst, naja, Blumen kann man nicht so gut versenden, aber die sind hier so in den Laden gekommen. Und man sieht auch, die sind total knackig. Das Laub, die sind wie frisch geerntet. Es ist genial. Aber. Ein kleiner Wermutstropfen, die Pfingstrosenzeit, die ist jetzt leider Gottes fast vorbei. Jeder liebt sie, keiner will sie aus dem Garten abschneiden, jeder will sie gern behalten und sagt, oh, sind die schön. Jeder sagt, ich liebe Pfingstrosen. Frag nicht, wie oft ich das höre, aber macht nichts. Ja, und deswegen ist natürlich nochmal ein ganz tolles, anderes Angebot von Don Peoni, also aus Unterfranken, ähm, mein super netter, neuer Kooperationspartner, ich bin begeistert und äh, sind auch, ja, die beiden, die beiden, genau, die beiden sprechen wir hier von Sebastian und Susanne Sauer und die bauen auf 20 Hektar Pfingstrosen an und das Tolle ist, weil die Pfingstrosenzeit vorbei ist, dass sie auch äh, Pflanzen versenden. Das heißt, ihr könnt euch im Webshop von den beiden, zeige ich euch noch mal einen kleinen Ausflug in den Webshop, Pflanzen bestellen und könnt euch also diese tollen, qualitativ hochwertigen Pflanzen in eurem eigenen Garten setzen. Und ob ihr die dann abschneidet für die Vase oder ob ihr sie draußen anguckt, das müsst ihr entscheiden. Auf jeden Fall gibt es da also ich glaube 16, 17, 18 Sorten, also sehr richtig tolle Sorten und ein kleiner Ausflug, genau was es alles gibt, das ist wirklich nochmal, das ist also über alle Schattierungen wirklich dies ich drehe, mal, ich drehe mal hier mein Gefäß ein bisschen. Auch hier die schöne Sa Sarah Bernard. Das ist eine tolle Kansas. Das ist auch eine ganz irre Sorte in diesem dunklen Rot. Ich weiß leider nicht alle Namen, ihr mögt es mir verzeihen. Aber eine meiner absoluten Lieblinge ist hier, das, die nennt sich Command Performance. Die hält auch unglaublich lang und ist so, so richtig dick gefüllt. Also, die, es ist eine unglaubliche Vielfalt. und ähm, ich glaube, die beiden machen das schon seit 2003. Das ist, ähm, ja, das ist schon sehr viel, sehr viel Beschäftigung und dann auch sehr, sehr viel Expertise, was dann drinsteckt, um solche Pflanzen zu bekommen. Und deswegen komme ich eigentlich nicht umhin, euch meine Begeisterung zu zeigen. Du gibst am PC Don Peoni Pfingstrosen ein und dann findest du schon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 So, ich habe jetzt äh, schöne Blüten ausgesucht in den Schattierungen Weiß, Zartrosé, Rosa, Pink und ich möchte die gerne in einen Strauß binden, weil bestellen ist ein Strauß. Also für einen Strauß mache ich auch ein bisschen Laub ab, ähm, weil ich möchte ja gar nicht, ich möchte ja ähm, Grün dazu binden und wenn ich jetzt eine Pfingstrose so einzeln in die Vase stelle, würde ich natürlich noch mehr Laub dran lassen, aber im Strauß und das Grün nimmt ja auch immer der Pflanze Kraft, binde ich natürlich Efeu dazu, ja, und ein anderes Grün. Und gewünscht von meinem Kunden, gewünscht ist ein Strauß mit Hortensien und Pfingstrosen und das ist natürlich jetzt ein Augenschmaus diese gefüllte Hortensie, die so, die so schön spielerisch mit diesen tollen Pfingstrosen zusammen... Ich glaube, das gibt einen Strauß, der dem, der dem Geschmack der Empfängerin voll und ganz entspricht. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So, auch bei den Hortensien habe ich jetzt natürlich die schönsten Blüten ausgewählt, die dicksten und kräftigsten. Ich habe hier auch viel Blätter abgemacht, einen richtig schönen schrägen langen Anschnitt ist immer ganz wichtig bei Hortensien, weil wenn manche die Hortensien in die Vase stellen und die, machen, die schneiden die hier so gerade einmal durch, dann kriegt die Hortensie einfach zu wenig Wasser und ähm, im Endeffekt. Ich sage immer, die sind beleidigt. Nein, also im Endeffekt ist die, hat die nicht genug Wasserversorgung, um das richtig auszudrücken. Und dann schnappt die Hortensie einfach. Und das ist natürlich äh, sehr schade, weil das so hochwertige und tolle Blüten sind. Ähm, das ist ein Jammer. Weil auch Hortensien gehören natürlich zu den Blumen, die, die unglaublich viele Leute sehr, sehr mögen. Aber die sind halt leider etwas empfindlicher mit ihrem Wasserbedarf. Was ja auch schon viele äh, erkannt haben. Ne? Ja, Strauß, ähm, Blumenstrauß binden, ähm, habe ich eigentlich schon einige Videos auch gemacht. Ja, ich habe sehr viele, oh, eine ganze Reihe Sommersträuße gezeigt. Äh, und auch Blumenstrauß binden für Einsteiger, da verlinke ich euch auch nochmal ein Video, äh, weil einfach die, das ganze Thema... Ähm, Strauß binden in der Spirale, ja, dass jeder Stiel ähm, also in der Spirale angelegt wird. Das kann ich euch gleich, wenn ich ein bisschen mehr Blumen in der Hand habe, dann kann ich euch das viel besser zeigen mit der Spirale. Und warum Spirale überhaupt? Ja, jeder Florist erzählt über die Spirale. Warum? Wenn dieser Strauß technisch korrekt gebunden ist in der Spirale, dann kann ich relativ einfach... Blumen äh, später auch einfügen oder wieder äh, rausziehen, äh, ja, dann ist es natürlich ähm, einfacher, wenn wir sehr, sehr viele Stiele, also wenn ich unheimlich eine große Blumenmenge habe, dann, ähm, dann ist die Spirale auch äh, ja, unerlässlich, weil ich hatte gestern den Strauß äh, für 100 Euro. Irgendwann werden auch meine kleinen Hände erreichen, auch den, ja, den Rand ihrer Kapazität. Und wenn ich in der Spirale binde, dann, äh, dann kann ich mehr fassen. Ja, dann, dann, äh, dann kann sogar meine Hand offen sein beim Umfassen und durch die Spirale bleiben die in der Hand liegen. Das ist gar nicht so einfach, das immer zu erklären. Ja. Man, man ist so in seinem Tun und man arbeitet so. Und, äh, aber man kann dadurch, Ja, es ist eben technisch sauber, es dürfen keine... Äh, keine Blätter, ja, ich mache automatisch, mach, geht schon mit der rechten Hand immer klack klack, mache ich immer die, die Blätter ab. Es dürfen auch keine Blätter in der Bindestelle sein. Warum? Weil das Wasser schneller schlecht wird, wenn, wenn die Blätter in der, in der Bindestelle sind, also grüne Blätter. Und äh, ja, es wird jetzt also hier auch jedes Ästchen und so, ich mache das immer ab. Wenn du noch nie einen Strauß gebunden hast dann solltest du auf jeden Fall für die Vorbereitung alles, ja, alle Blüten erstmal, ähm, erstmal hinlegen und ist auch das Grün und alles ganz ordentlich ähm, putzen, weil wenn man nicht so geübt ist, dann schafft man das natürlich nicht, dass man äh, ja nebenher noch hier Blättchen abzupft oder hier auch so, so, so kleine Stückchen von dem Efeu, das wird einfach nochmal weggeputzt. Und der ganze Stiel ist dann natürlich schön glatt und sauber, damit der Strauß auch eine gute Haltbarkeit hat und dass der Strauß auch technisch korrekt gebunden ist. So, ja und genau, viel erzählt, aber ich erzähle nicht nur, ich arbeite ja auch nebenher noch was. Und durch diese Riesenblüten, das ist natürlich jetzt ein Kinderspiel, ein tolles Volumen zu erreichen. So, Wahnsinn, also wenn ich den jetzt schon so vor mir halte, dann ist das schon wow, unglaublich. Die Stiele sind jetzt natürlich sehr lang, ich kann dazwischen einfach mal ein paar Stiele abschneiden, dann, ähm, dann kann ich den auch besser handeln. Und man sieht jetzt hier, dass die Stiele alle so in, in eine Richtung gehen, Ja, die sind alle, ich, ich halte den in der linken Hand, und die sind alle angelegt, dass die hier in diese Richtung sich drehen, die Stiele. So ein Blatt kann man zum Beispiel auch noch raus machen. Also es darf wirklich da, wo ich den Strauß binde, ähm, sollen wirklich keine Blätter sein. Und dann habe ich noch schöne Aradienblätter. Ja, kann man auch. Äh, man kann auch Schusterpalmblätter nehmen, aber sodass ich einen schönen Abschluss habe. Und ich hätte gerne noch eine spielerische Note. Ich mag ganz gerne spielerisches. Deswegen ändere ich das nochmal. Und zwar... In dem eukalyptus und auch hier genau das gleiche thema dass äh, die blätter müssen ab die dürfen nicht in meine bindestelle so und dann und dann finde ich ist das so ein, so ein spielerischer abschluss ja wenn da ein bisschen ein bisschen Euker rausläuft also eukalyptus die abkürzungsform ist Euker. So und das müssen nur so ein paar so ein hauch muss es nur sein und dann sieht es schon sehr schön aus so, dann suche ich mir gerade noch einen, der so spielerisch fällt. Eukalyptus gibt es auch unglaublich viele Sorten. Und wenn ihr meint, äh, ich hätte da einen Eukalyptus, so meine große fällt auseinander, ist egal. Ähm, dann fragt bestimmt euer Florist, welchen hätten sie denn gern? Also da ähm, lohnt es sich doch, sich mal kundig zu machen. Ähm, die Sortenvielfalt ist sehr, sehr groß. Und die fallen auch völlig verschieden. Und es gibt auch welchen, der sehr starr ist. Ja, so als Beispiel habe ich zum Beispiel hier, das ist der Eukalyptus Baby Blue. Ja, der ist total starr, starr und steif, ja, sieht man. Und, und der, den ich jetzt hier nehme, der fällt sehr schön. Deswegen, ich wollte ja dieses spielerische Fall. So, dann brauche ich nochmal Aralienblätter. Da habe ich jetzt die große Aralie genommen, das ist auch ein exotisches Blatt. Gibt es auch als Zimmerpflanze übrigens, die Aralie. macht natürlich, so ein Aralienblatt macht natürlich einen tollen Abschluss in den Strauß. Ja, das ist, macht dann immer ein bisschen, es macht den Strauß ein bisschen größer, es macht ihn wertiger. Ähm, manche wollen keine, keinen Abschluss. Ich finde, das ist natürlich immer, ich zeige euch das auch gleich nochmal von unten, warum ich, das, warum ich das eigentlich ganz gern mache. Damit die Aralie schön ist, nehme ich immer noch einen Hauch Gibt es auch bei Floristik 24, wie so vieles. Die haben halt alles, was man braucht dafür. So, und jetzt sieht man hier von unten, ist also der Strauß schön abgedeckt und äh, man, man sieht die Technik nicht mehr. Ich finde das ganz schön, wenn die Technik verdeckt ist und von oben ist das jetzt einfach eine runde Sache. Ich kann es nicht anders bezeichnen und ich glaube, diesen Strauß, den könnte man sich jeden Tag ein Stückchen drehen ähm, oder vielleicht stündlich und man hat immer eine andere Ansicht. Ich glaube, das wäre jetzt echt schön. Ja, also, jetzt haben wir hier unseren Strauß, kleine Seitentriebe. Die kann man noch für eine andere Arbeit verwenden. Und den binde ich jetzt erstmal. Das Thema Binden, also ich brauche einen guten Bindebast auf jeden Fall. Und, Moment, ich nehme mich gerade mal kurz. Ich nehme zum Binden, ich nehme, also hänge den Strauß in meiner Hand fest. Dann ähm, gehe ich um die Stiele drumherum. Ja, macht das zweimal. Manchmal drehen sich die Aralienblätter natürlich nochmal. Man, man muss auch das Grün immer etwas bändigen. Ja, Das will nicht immer so wie ich. Dann lege ich ihn hier einfach auf den Tisch auf, weil ich habe ihn ja schon zweimal ich ihn ja schon zweimal so umrundet hier die Bindestelle. So, jetzt kommt noch eine Kundschaft. Wir unterbrechen mal kurz und gleich geht es weiter. <lacht> Hallo! Das, ich muss mich gerade beherrschen, um nicht zu sagen, boah, der <lacht> oh, der ist so mega. Ich muss mich echt beherrschen, nicht zu sagen, boah. Toll, okay. So, also unsere Kundin ist glücklich, hat auch nochmal tolle Pflanzen für, ihr, für ihren Balkon mitgenommen und... War richtig happy. Ja, ich mache jetzt äh, keinen Kirschlauber oder Salal nochmal unter die Aralie, weil diese Aralie ist so fest, ja, äh, weil wenn die, wenn die so ein bisschen weicher ist, dann muss man die stützen, aber die ist so fest und ich finde, dass der Strauß jetzt auch so, man sieht auch so schön jetzt, wie der, ähm, ja, schön in sich, schön federt und wie der rund ist und ich finde ihn... Ich finde ihn toll, ich würde ihn auch nehmen, aber er ist leider nicht für mich. Okay, nun gut, ähm, Ja, dann schneide ich nochmal die Stiele auf eine Länge und dann, was natürlich ganz wichtig ist für alle Blumen und wichtig ist auch, wenn ihr sowas macht, zum einen natürlich, wenn nochmal plätzchen dran sind, weg und ähm, wichtig ist auch, eine gute, scharfe Schere zu haben und dann natürlich auch ein scharfes Messer, weil alle Blütenstiele... Wir brauchen jetzt nochmal einen schrägen Anschnitt, vor allem, vor allem, vor allem ganz, ganz, ganz wichtig die Hortensie, ja, aber auch die Pfingstrosen. Also ich gehe bei allen Blütenstieren nochmal mit dem Messer entlang und gebe denen nochmal einen schrägen Anschnitt. So, und hier sieht man auch die Hortensie, hier sieht man das alte Holz und hier ist, hier ist sie frisch ausgetrieben und hat also so eine wunderschöne Blüte gemacht. So, genau, also von unten ist der Strauß jetzt bestens versorgt. Jetzt habe ich natürlich wieder ein neues Problem. Ich habe so eine große Vase, ist jetzt nicht mehr die neueste, aber sie ist trotzdem noch schön. Ich habe so eine große Vase und dann manchmal denke ich mir so: hmm, Der Strauß sollte jetzt eigentlich gut sitzen. Also, der sitzt jetzt auch. Manchmal hast du ja noch eine größere Vase. Wow, der ist so groß, dass der eigentlich auch so eine Vase braucht. Und manchmal denkt man sich so: hmm, Ich hätte eigentlich ist meine Vase oft größer und ich habe mich jetzt eigentlich auf ein Problem vorbereitet, das wir im Video gar nicht so unbedingt haben. Aber ich dachte, ich zeige euch das mal, weil wir sind ja so beim Thema Knöterich. Das habe ich am Anfang in meiner Ladenzeit oft gemacht. Ich habe dann oft so ein Gitter gemacht und habe einfach die Öffnung von der Vase kleiner gemacht, indem ich dieses Gitter drauf gesetzt habe. Und hier kommt auch wieder die Knöterich-Thematik, weil das ist nämlich aus Knöterich gemacht, aus den Spitzen, die so ein bisschen schmal sind. Ja, nach unten wird er immer dicker ähm, und ich habe den Knöterich gerödelt. Rödeln? Kennen viele nicht, ja? Rödeln ist, ähm, da gibt es einen, Moment, ich habe immer so viele Materialien hier. Es gibt einen Rödler und es gibt auch Rödeldraht. Ja, zeige ich mal, das ist so eine Drahtschlaufe, ich halte es mal vor den Rödler, ja. und damit wurden früher die Mehlsäcke zugerödelt. Zuger ja, also Rödeln ist eigentlich dieses Verdrehen und ähm, das nennt, es ist auch ein sogenannter Drillapparat. Und was ich jetzt gemacht habe ist, ich habe ähm, den Knöterich genommen, ich zeige es jetzt einfach mal an einem, an einem einzelnen Knöterich, ja hier habe ich die Überkreuzung genommen, führe den Rödeldraht um den Knöterich drumherum. Dann hat er ja diese zwei Schlaufen. Das ist natürlich bewusst so gemacht. Hier gibt es einen Haken. Mit dem Haken gehe ich in diese beiden Ösen rein, ziehe das Ganze an. Ich versuche es jetzt nicht so schnell zu machen und der verdreht, der verdreht dann diesen Draht. So und den kann ich jetzt, man sieht jetzt so schön, das ist Klasse, gell? Und dann hat man auch diese, diesen Draht, entweder wenn ich den nicht mag, Entweder ich biege den dann nochmal hier dran oder ich nehme ähm, eine Drahtschere. Da brauche ich jetzt aber echt eine Drahtschere, weil da ist die Baumschere stumpf. Das mag die nicht. Und ich nehme eine Drahtschere und knipst das ab. Aber ich würde schon nochmal 2-3 mm dran lassen, weil ansonsten dreht sich es natürlich wieder auf. Und mit dieser Technik kann man sich also ähm, auch, ähm, also das ist jetzt nur exemplarisch, ähm, äh, so ein Gitter machen. Und man kann natürlich auch, und das habe ich früher, als ich den Laden angefangen habe, da hatte ich dann auf große Vasen Gitter gemacht mit mehr kleinen Fächern und habe die Blüten so eingestellt, dass die eine tolle Wirkung hatten, dass die super verteilt waren. Und äh, dann habe ich immer Gitter auf die Vasen gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich habe zu viel Blumen. Und die würden da nicht mehr reinpassen mit Gitter. Aber wenn du zu Hause sagst, oh, ich möchte eigentlich viel Wirkung machen oder ich habe eine große Vase, und ich muss das irgendwie lösen, dass der Strauß hier in die Mitte kommt. Ja, und man kann dann natürlich noch mit, einem weiteren, äh, mit einer weiteren Unterteilung, die kann man dann machen, wie man will, so ein kleines in die Mitte, so, so ein kleines Eckchen, ja, und kann gestalterisch was in die Mitte der Vase machen. Das ist irgendwie eine super Spielerei. Wo gibt es Röteldraht und äh, einen Drillapparat? Natürlich bei Floristik24, wie immer, mit 10% Fanrabatt. Rabattcode Margit, der gilt bei allen meinen Partnern. Rabattcode Margit, ist ganz einfach, ist ganz einfach zu merken. Ja, also das ist nochmal die Knöterich-Vasenlösung, die ich euch einfach dazu zeigen wollte. Hier hm. sind noch die Drähte, ja, die man auch dazu braucht und ähm, das Ganze sparen wir uns jetzt aber einfach, weil der Strauß ist jetzt so üppig, der sitzt auch so in der Vase gut und der hat es gar nicht nötig, sowas zu haben. Aber das war jetzt für heute mein Pfingstrosen, Hortensien, Strauß Video und ich freue mich total, dass ihr dabei wart und äh, ich freue mich auch auf eure Kommentare und macht es nach oder genießt es und den Duft kann ich euch leider im Video nicht zeigen, aber ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video, ich freue mich auf euch. Alles Liebe von eurer Marge. Tschüss.